Wenn wir Namen von Unternehmen angucken, dann haben diese Firmen immer einen Namenszusatz. Zum Beispiel AG für Aktiengesellschaft, OHG, das bedeutet offene Handelsgesellschaft, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und unsere Schreinerei Georg Holzmann hat den Zusatz EK, das bedeutet eingetragener Kaufmann. Diese Namenszusätze deuten auf die Rechtsform eines Unternehmens hin und diese Rechtsformen, die wollen wir uns heute angucken. So, und zu Beginn gleich einen Überblick über die Rechtsformen. Wir können grundsätzlich zwei Rechtsformen unterscheiden. Zum, Be zum einen das Einzelunternehmen, also dieses Einzel deutet schon darauf hin, da ist ein Inhaber, der eben dieses Unternehmen führt. Wie unser Georg Holzmann die Schreinerei und der führt dann als Namenszusatz EK eingetragener Kaufmann. Daneben gibt es natürlich noch die eingetragene Kauffrau. So, und Im Gegensatz zum Einzelunternehmen haben wir dann noch das Gesellschaftsunternehmen, das heißt, da sind wirklich mehrere Personen drin beteiligt, also eine ganze Gesellschaft. Und diese Gesellschaftsunternehmen können wir einteilen, zum einen in den Personengesellschaften. Da stehen wirklich die Personen im Vordergrund, zum Beispiel die offene Handelsgesellschaft, die OHG, oder die Kommanditgesellschaft, die KG. Und bei der Kapitalgesellschaft stehen weniger Personen im Vordergrund, sondern wirklich das Kapital, das heißt das Geld, das eben da zur Verfügung steht und im Unternehmen, vorhanden ist und um wirtschaften zu können. Wie zum Beispiel bei der AG, der Aktiengesellschaft, die ja um Kapital zu bekommen Aktien ausgeben. Und zum Beispiel noch die GmbH, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So, wir wollen jetzt zwei Rechtsformen uns mal genauer anschauen und die Unterschiede dann herausarbeiten. Zum einen Einzelunternehmen, das ist unser Georg Holzmann, der den Namenszusatz angetragener Kaufmann führt. Und die Internet23 er ist ein Gesellschaftsunternehmen und als Aktiengesellschaft ist das ein Kapi eine Kapitalgesellschaft. Eine wichtige Frage in einem Unternehmen ist, wer trifft die Entscheidungen? Wer hat sozusagen das Sagen in dem Unternehmen? Wer ist der Boss? Ein Unternehmer muss viele Entscheidungen treffen, viele Fragen beantworten. Das fängt schon bei der Gründung an. Das heißt, die Standortwahl. Welche Gebäude, welche Grundstücke brauche ich? Welche Maschinen müssen angeschafft werden? Welche Arbeitnehmer stelle ich ein? Wie viele stelle ich ein? Das sind alles Fragen, die ein Unternehmer beantworten muss. Welche Produkte werden hergestellt? Zu welchem Preis werden diese Produkte verkauft? Und Georg Holzmann möchte diese Entscheidungen alleine treffen. Und als Inhaber, das heißt als Eigentümer dieses Unternehmens, macht er das alleine. Er kann das alleine entscheiden. Im Gegensatz zur Aktiengesellschaft, da ist es so, dass der Vorstand die Geschäfte führt. Der Vorstand ist es aber nicht. Dem gehört nicht das Unternehmen, also nicht der Inhaber, sondern die Vorstandsmitglieder sind Angestellte. Die werden also eingestellt, arbeiten praktisch für diese Aktiengesellschaft und können natürlich auch wieder entlassen werden. Also ein ganz wesentlicher Unterschied, die Entscheidungsbefugnis. Warum gründe ich ein Unternehmen? Ich gründe ein Unternehmen, um Gewinne zu machen. Also ich erwirtschafte Gewinne, das ist der Zweck. Des Unternehmens und der Georg Holzmann möchte diese Gewinne für sich alleine haben. Und als Inhaber oder als Inhaber eines Einzelunternehmens hat er diese Gewinne für sich alleine. Er muss natürlich dann von diesen Gewinnen seine Arbeitnehmer bezahlen und alles weitere, aber was dann übrig bleibt, das ist dann alleiniger Gewinn. Anders bei einer Aktiengesellschaft, da sind ja mehrere Personen daran beteiligt, bei einer AG sogar ganz viele, nämlich die Aktionäre. Denn wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich Aktionär und habe damit einen Anteil an diesem Unternehmen gekauft. Bin als Anteilseigner, quasi Inhaber dieses Unternehmens, neben vielen anderen natürlich. So, und bei einer Aktiengesellschaft werden diese Gewinne gegebenenfalls ausgeschüttet, das heißt an alle Aktionäre, die da entsprechend ihren Aktien einen Gewinnanteil bekommen. Und diesen Gewinnanteil haben wir mit dem Fachbegriff schon mal kennengelernt beim Thema Einkommen, wenn du dich erinnerst, das ist die Dividende. So, jetzt kann es aber auch mal sein, dass wir eben keinen Gewinn machen, sondern vielleicht mal Verluste machen. Und wenn das nämlich länger der Fall ist, dann kann es passieren, dass ein Unternehmen pleite geht. Das heißt, ein Unternehmen wird zahlungsunfähig. Insolvent heißt das auch. So, und dann steht die Frage der Haftung im Vordergrund. Und zwar gibt es ja im Unternehmen vielleicht Kredite, die noch am Laufen sind. Das heißt, die Bank möchte Geld haben oder andere Kunden möchten noch ihr Geld haben. Und dann muss man eben haften. Und der Georg Holzmann haftet als Einzelunternehmer auch mit seinem Privatvermögen. Auch deswegen, weil natürlich zunächst das Geschäftsvermögen hier verarbeitet wird. Also es gibt da sicherlich vielleicht noch Grundstücke, Gebäude, die man verkaufen kann und zu so Geld machen kann. Vielleicht liegt noch Geld auf dem Bankkonto in der Kasse oder Fahrzeuge, die noch einen Wert haben. Aber auch kann er eben mit seinem Privatvermögen da belangt werden. Also müsste er zum Beispiel vielleicht dann sogar sein Haus verkaufen oder eben andere Vermögensgegenstände hergeben. Anders bei einem Gesellschaftsunternehmen, da haftet das Unternehmen dann wirklich nur mit dem vorhandenen Geschäftsvermögen. So, jetzt haben wir viel über Geld gesprochen. Ein Unternehmen braucht Geld und das ist die Frage der Finanzierung. Finanzierung heißt, woher kommt das Geld für das Unternehmen und bei einem Einzelunternehmen, der Georg Holzmann, hat zunächst mal eigenes Vermögen mitgebracht, mit dem er dann eben gestartet ist. Und alles weitere Geld kann er zum Beispiel durch Kredite bekommen, das heißt, er leiht sich eben Geld bei der Bank. Die Aktiengesellschaft, da gibt es zunächst mal eine Rechtsvorschrift, da muss ein Grundkapital, also ein Anfangskapital vorhanden sein von 50.000 Euro. Und weiteres Kapital kann zum einen durch die Ausgabe von neuen Aktien beschafft werden. Oder eben auch durch Kredite bei einer Bank zum Beispiel. So, das waren jetzt wirklich die ganz gravierenden Unterschiede zwischen einem Einzelunternehmen, wie es eben der Georg Holzmann ist, als eingetragener Kaufmann, und einer Kapitalgesellschaft, einer AG. Es gibt aber noch andere Kapitalgesellschaften, wie zum Beispiel die GmbH. Und dann haben wir auch noch die Personengesellschaften, das heißt zum Beispiel die OHG und die KG. Die schauen wir uns auch an, allerdings im Unterricht. Da werden wir alle diese Rechtsformen nochmal skizzieren und dann auch mal angucken, was sind denn so die Beweggründe, eine bestimmte Rechtsform zu wählen.